Hallo, hier ist wieder euer Bröckchen. Mit der siebten und wenn wir Glück haben, letzten Folge der Harp hier aus meiner Monster Girl-Serie. Äh, uh, ja. <lacht> Halten wir uns gar nicht lange auf. Oh sorry. Hä? Du hast gar nicht. Also ja, nicht schwer. Hallo hier, das bin ich und. Ja, ja, wir du hast es geschafft in der letzten Schon ja, in der, schon letzten, in der Folge. letzten Folge. Aber das hat ja keiner gemerkt, weil wir das hier überall ersetzt haben. Nicht schwer. <lacht> nicht schwer. Nämlich blau, lila Schatten. Ich glaube, ich werde für blau. Das passt schon mit dem anderen Blau zusammen. Mit, mit dem Schatten mache ich es mir jetzt nicht schwer. Einfach irgendwie Lichtquelle von hier oder so. So relativ. Simpel mhm. ja, passt ja, Ich mache lieber gleich auf diesen Modus sehe ich das auch ein kleines bisschen besser. Nein, das war nicht, was ich wollte. Ich glaube, ich lasse das ohne äh, Lippenstift. Ja. No. Wenn die Augen schon so stark betont sind, braucht sie das gar nicht so doll. Beruhig dich, mein Computerchen. Computerchen. Ist alles gut. Nicht abkratzen. Alles gut. Ach so. Ja. Das hier ist ein Eingeschatten? Den hier kann ich auch ein kleines bisschen aufweichen, aber nicht so dunkler. Mm. No. Eine andere Sache, auf die Gra besonders Eindurt sind, dass meine Schule immer dolle Wert legt: Schlagschatten, Eigenschatten. Mhm. Wenn noch dunklere Haut, müsste ich auch noch stärker darauf achten, dass ich weniger mit Schatten arbeite und mehr mit Licht. Weil sich Haut abhängig vom Typ ein bisschen anders verhält, wenn es um Licht geht. Bestimmt. Sie also darf ruhig ein bisschen so aussehen. Sieht schön auch ein bisschen böse aus und jetzt sind ja auch eigentlich böse, böse Männerfrecher. Oh, oh, oh. oh. dann halte ich mich mit der Schattierung ein bisschen zurück, dann mache ich dann lieber ein bisschen mehr mit Licht. Wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Sonst setzen wir wieder eine ganze Episode dann. Ähm, ginge wahrscheinlich sogar einfacher, aber so kann man sie dann auch vom Hals besser unterscheiden. Es hm. wäre sonst schade, wenn das so ineinander übergeht. Vorteil großer Schattenflächen. Also aufpassen, dass ich bei dem weiß nicht zu viel vergesse. Bei den Füßen mache ich glaube ich genauso, weil ich da auch die Flügel drumherum habe. Dann hebt sich das besser ab. Super. Dieser Teil ist wahrscheinlich im Schatten. Weil das kann ich glaube ich auch verwischen, weil da das Federkleid eng genug anliegt. Mhm. Jetzt noch ein kleines bisschen Struktur. Mhm. Struktur ist gut. Sieht man die Federn. Mhm, Sicht ist gut. Ach. Ja. Meine Mutter ist gut. Ja, das stimmt. Ja. Das ist eine liebe Frau. Ja. Hier ist mal so, dass ich hier das Licht so ein bisschen einfallen lasse und. Das so. Ja, das hat mir so ein bisschen lang gefällt. Oh nein, wir reden gar nicht mehr. Ähm... <lacht> so, die Enderschöpfung. Worte. Worte zurück. Ja, Worte. Worte, Worte, Worte. Worte. Unsere also Worte, Worte. Die, die Worte des Wortens und der Wortigkeit. Ja, äh, ist das Wetter heute nicht toll? Äh, Eigentlich schon, ja. <lacht> Sehr schönes, dunkles Wetter, la la Schönes, dunkles 1 Uhr morgens Wetter. Oh Gott, 1 Uhr morgens. Warum gibt es 1 Uhr morgens überhaupt? Was soll der Mist? Ja, Mann. Wer hat sich das ausgedacht? Der hat gefeiert. Totaler Moment. Oh, ja, wir haben es weggeschafft. Körperschatten stehen jetzt erstmal. Und als nächstes. Noch das. Schmuckzeug. Hm. Verschicken. Also schickifizieren. Also. Verschicken? <lacht> ich kann nicht mehr Wörter gehen. Hm. Ich kann nicht mehr Wörter. Das ist das das Traurigste daran ist, dass du dich die ganze Zeit erst nur noch als Geh statt als Nichtschwert vorgestellt hast? Mhm. Dass ich dich sogar irgendwie mehrere Stunden vorher gefragt habe, als was du dich vorstellen möchtest. Ja, ich bin. Ich bin brillant, oder? Ja, absolut. Gott. Das habe ich mir dabei gedacht, gar nichts. Ja. Hm. Ich bin heute den ganzen Tag schon nicht so schon nicht rechnungsfähig. Das... <lacht> Nice. Okay, ja, Körperschatten sind da. Und das Praktische ist, dass ich da eh schon eine Ebene drauf habe, das heißt... Ach, Mann, Nase. Das ist aber auch langsam wirklich gut. <lacht> aufschmeißen wo ne? ich mir keine sorgen machen da irgendwas zu verdingsen hm. zimmer vom geburtstag deiner oma was schön da. Ja. Hast du lecker gegessen? Ja, ein Bauernfrühstück. Oh ja. Yeah. Bauernfrühstück. Da waren so ein kleines Restaurant/slash-Eisdiele. Und ähm, ja, die Verwandten waren halt da. Es war jetzt keine Riesenfeier, aber halt ganze mütterliche Seite von der Familie meiner Mutter war im Grunde anwesend. War doch eigentlich ein recht großer Geburtstag, oder? Ja, ja, 90. Boah. Äh, tatsächlich an dem Tag, das war Donnerstag, glaube ich. Ja, Donnerstag. Ähm, an dem Tag war sogar der Bürgermeister da. Holy, what? Hat er ihr gratuliert? Ja. Oh, cool. Hat sie sich bestimmt dolle gefreut, oder? Das hoffe ich doch. Er <lacht> Hat ja sonst nicht mehr so viel, worüber sie sich freuen kann. Oh, wieso das denn? Ah, 90 Jahre alt werden ist schon... Das geht schon echt auf den Körper. Oh. Erfröhliches ah, Thema. Ja. <lacht> <lacht> Was sind deine Lieblingsvögel? Oh Gott. Was weiß ich? Ähm. Hm. <lacht> <lacht> Verdammt, was zwingst du mich um die späte Uhrzeit zum Denken? Sehr lächerlich. Damit ich selber nicht denken muss, ist doch klar. Ah oh ja, brillant. Ja. Ich weiß. So bin ich brillant. Ah, ich mag kleine dicke Vögel. Kleine dicke Vögel sind die besten Vögel. Mhm. Ach Mann. <lacht> Aber da definitiv. Da ist es nicht nötig. Und natürlich. Manchmal mache ich es auch aufwendiger, aber wir wollen auch irgendwann schlafen. <lacht> mhm. Da gehe ich mit konform. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal mit dem Format ein bisschen herum experimentieren und gucken, ob ich dann vielleicht auch Folgen wirklich auch getrennt aufnehme, insofern, dass äh, ich die an verschiedenen Tagen aufnehme und so. No. Ich habe halt nur mal Angst, dass ich es dann zu lange liegen lasse, wenn ich das tue. Aber oh, okay, jetzt habe ich hier erstmal zwei Monate Zeit, um mir das zu überlegen. <lacht> ui, ui, ui, ui. Gefickt eingeschädelt. Hm. Darf man Ficken überhaupt auf YouTube sagen? Ich glaube, man kann auf YouTube im Grunde alles sagen. Oh, alles. Wer soll ich davon abhalten? Ich meine, YouTube können all deine Videos löschen, aber. Aber mich nicht davon abhalten, das zu sagen. Nicht? Ja. Übrigens ja diese, oh mein Gott, ich bin so müde, aber ich habe es fast geschafft, Phase ist typischerweise eine Phase vom Malen eines Bildes bei mir. Mm. Nicht, dass jetzt die Leute, die mir zugucken, denken, oh nein, jetzt hat sie sich für die monster Serie so abgearbeitet. Nein, nein, das ist einfach... Das gehört dazu. Das, ja, das soll so. Also es soll nicht so, aber es ist so, bei mir zumindest. Das passiert sogar mir und ich stecke nicht halb so viel Arbeit in einzelne Bilder. Ich habe vorher auch nicht so viel Arbeit in die einzelnen Bilder gesteckt. Es eskaliert dann irgendwie, weil man merkt, oh, jetzt kriege ich das ja doch schon schneller hin, dann kann ich auch das noch machen. Hm. Und irgendwann ist man in der Detailhölle. Oh mein Gott, nicht oh. die Detailhölle. Zapfenstreich. <lacht> Fast. <lacht> Denn einfach so nichts rumschweben ist halt leider auch nicht. Ach ja. Hm. ja. Aber wir machen uns das jetzt nicht allzu schwer. Ich habe hier wunderschöne Dinge, wunderschöne Texturen, die wir benutzen können. Mach mal hier gute Textur. Mach mal was Gutes. Das passt denn schön. So, das passt vielleicht ganz hübsch, wenn ich das ein bisschen hoch schiebe. Oh, ja, dann hat es so ein bisschen was papyrusartiges. erstmal. Das uh. ist nicht eine gute Idee, sagte sie, während sie weitermachte. Mm -hmm. Ja, Blau und Gold vermischen sich zu einer ziemlich ziemlich hässlichen Farbe. Mm -hmm. Deswegen mache ich das jetzt auch weg. Und mache was anderes hier hin. Nämlich nehmen wir doch so ein schönes sandiges Gelb. Wie Papyrus. Oh yeah. oh yeah. Und so lasse ich das jetzt erstmal ähm, Das fertige Bild blende ich wahrscheinlich hier jetzt gerade über meinen Abschlussgelubber noch mal ein. Ihr könnt es auf meinem DeviantArt und Tumblr und so, unten alles verlinkt, auch euch nochmal genauer anschauen. Und ich hoffe, dass euch diese Serie ein kleines bisschen weitergeholfen hat. Äh, falls ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr die mir gerne in die Kommentare schreiben. Äh, ich mache vielleicht auch ein paar einzelne kleine Fragen-Antwort-Videos, wo ich dann kurz darauf eingehe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, entweder bei meinem nächsten Speedpaint oder bei der Zentaurin. Mit einem anderen Gast als Gnichtschwert. <lacht> Genichtschwert. <lacht> Genichtschwert. Ich wünsche euch was Schönes. Bis dann. Bis dann.